Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na, wie ihr hört, ist der Roller jetzt ein bisschen klein, ein bisschen lauter, weil wir haben den kleinen. Ich abgemacht. Okay, das ist doch da richtig scheiße. Was war denn das jetzt? Ja, überhaupt nicht abgestimmt. Daher stimme ich ihn jetzt auch gleich ab. Fahre ich zu ja, meinem Plätzchen hin. Da wo ich ihn abstimmen kann. Voll das dem ist keine Chance, wie er sehen tut, wenn überhaupt minimal das ist. halt alles scheiße, dass er so... Und da läuft er läuft ja wie ein Sack Nüsse. Ach du Scheiße. Ja. Entweder jetzt viel, viel, viel zu maler oder ja, viel zu maler. Ach du Scheiße. Ja, ja sieht live, ne? Was ich hier äh, machen cool, wen abstimmen. totten vielleicht kann ich ja kurz die Schraube mehr reinmachen. Ja, Telefon okay, ist eh scheiße. Toten ob ich ihn klein bisschen fetter bekomme. Dann, dann bekommt ihr ihn kurz live mit. Was ich jetzt kurz machen cool nehme ich kurz ähm, einen hier. Gehen wir kurz hier runter. Nehmen eine Schraube. Einmal komplett rein. Äh, Hose trettig. Natürlich habe ich auch grüßend noch alles da. So, oh mein Gott, Auch oh, schon deutlich besser. Deutlich. Durch den Matsch will ich ja nicht unbedingt fahren. Wow, was sieht der jetzt? Der sieht ja deutlich besser als vorher. What the fuck, Alter? besser Aber abstellen muss ich noch, ich Mache ich ein bisschen fetter, da muss ich definitiv hin. Äh, eine kleine Sache, muss ich noch verbessern, das werde ich auch noch mal in einem Video sagen. Der Zylinder kann nicht 9 oder 10 PS, der kann sogar über 12. Na komm. Er hat mich reingelassen, wäre schnell, eltern. dann. Also, so, der liebe Frank von äh, Streetlights hat mich verbessert wegen den Zylinder, weil in einem Video habe ich gesagt, er kann, ich glaube, bis zu 10 PS und er hat den 9,8. Ich muss mich da verbessern. Er hat 12,4 PS gemacht. Dies muss ich einfach verbessern, weil ich will keine falsche Information oder so rausgeben, weil das gehört sich nicht. Und nein, ich habe keinen offenen Sportluftfilter dran. Wir haben halt von online Luftfilter hinten einen kleinen Lupsi gemacht, dass er deutlich mehr Luft bekommt. Weil ich habe ihn so einfach nicht abgestimmt bekommen. Ich konnte machen, was ich wollte. Einfach nicht hinbekommen. zieht schon mal deutlich deutlich deutlich besser okay er ist aber deutlich lauter geworden als letztes mal aber naja okay lautstärke ist mir relativ so scheißegal du hättest ja auch einen Sportlauf wieder dran lassen können, ne? Aber bis... ...40, wenn man normal fährt, fährt man leise. Ausgereisend da ist auf. Wow, fast 70, meine neue Mate, oder was? Wow, normalerweise ist er bei 60 Feierabend. Anspringen mit E-Stadt ist auch ganz gut, aber zum Anfang ist ja wirklich scheiße gewesen. Gut. Ich muss gleich mal gucken. Ähm, Abstimmung ja, abstimmt ich ohne euch, ähm, weil ja, ist halt nicht interessant. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten im nächsten Video, von welcher Güse, auf welche ich die bin oder also von was für Güse hochgewetze bin, sodass er jetzt dann richtig läuft. Das werde ich auch definitiv im nächsten Video euch Bescheid sagen. Bis dann, haust rein. Und dann, Ciao.